Moin Leute, was geht? Denn? Willkommen heute zu einem Video, weil ich habe heute etwas im Internet herausgefunden. Ich habe da einfach mal ganz umgegoogelt. So Mario Zeug und so. Und da bin ich plötzlich darauf gekommen. Darauf. Hier drauf. Das hier heißt. Super Mario World 64 und das ist wie gesagt die Fortsetzung von Super Mario 64. Das wurde halt von jemandem gemacht, weil eigentlich würde das auf der es echten Konsole keiner mega viel kosten, weil dafür braucht man halt so ein Zusatzding. Und hier kann man halt so ein paar bisschen spielen, ein bisschen Sachen machen. Dafür gibt es noch eine Multiplayer-Version, die kann ich euch ebenfalls zeigen. Da gibt es halt noch Luigi. Und kann man dieses Spiel, Spiel halt zweit spielen. Sehr ernsthaft, dieses Spiel ist mega geil. Ich habe einen kurzen... Blick da reingesetzt und wenn man hier... Das ist auf jeden Fall nicht passiert. Mario... Wie ihr kennt, das ist schon mal passiert. Mario, was machst du? Nein. Nein. Nein. Bitte ernsthaft. Mario, es ist nicht die Zeit. Bruder... Danke. Ja. Hier gibt es nicht Sie okay. hey, go. da kann man den ersten Stern freischalten. Und ich weiß sogar schon, wie er... Wir werden einfach mal eine kleine Reaktion dazu rausziehen, weil ich wusste hier, dass es hier etwas gibt. Und da können wir also den Stern Es gibt doch einen Hintergarten, noch so ein Level. Dann gibt es noch irgendein Level, da geht man so eine Röhre wie auf beim Hintergarten und das, das sieht irgendwie aus, als wäre man dann am Ende in Zelda. Jo, da hinten gibt es nichts. Ja, du da kann nicht. Nein, so werde ich es nicht schaffen, das weiß ich. So okay, den Sport schaffen wir da müssen wir noch einen Schatten. Sollte dieses Objekt hin? Ja, ich werde euch gleich mal die Multiplayer-Version zeigen. Und da ist er schon wieder, dieser Typ. Ah. Hallo, du Grinchina! Ich wurde der, der von dir, be, der besiegt wurde von dir, der alte Womp King. Aber ich war noch nicht fit genug. Ja, was zu fett als König. Ich habe mich neu gemacht, War, aber du wirst nicht denken, was es sei. Ich hatte dieses Gefühl, als wäre ich Dreck und habe mir eine neue Steinzeit kommen. Aha. Autsch. Ja, das hat auch die getan. Sag mal, kann ich gar nichts? Spiel will nicht, dass ich strecken mit Wenn ich mal nicht sterben würde! Hey. Jo, okay. Ich können auch gern den Death Screen sehen, Digga! wenn er halt so will. was ja. oh, das Jetzt muss ich alles noch Ja, ja, hey wow. oh, What? Yo! Alles klar. Ja, <lacht> ich hab keine Brauche ich nicht. Ja! Mamma mia. Wir hätten noch einen Stern bekommen. Wenn du willst, Mario, kannst du nach den Sternen sterben. Okay? Wenn du ja so willst. Wenn du ja immer extra runter springst, Ich glaube, so sterbe ich gar nicht. ich einfach zu voreilig weil ich denke, ich, denk, ich könnte es noch schaffen. Aber tue ich halt nicht. Ich brauche Nünzen. Gibt hier. <lacht> Was?! Jo, das hatte ich jetzt nicht gerechnet. Da oben gibt es ein bisschen. Ich nicht nehme es nicht. Ich hat ein Problem, mal, okay? Okay? Bruder, du kannst gar nichts! Ja, das ist halt die finale Beta. Die das ist halt eigentlich keine Beta mehr. Dieses Spiel wurde halt verdammt 2014 ausgebracht Der Entwickler heißt halt Skelux. Bam! Das wollte ich... Nein, nein, nein! <lacht> Boah! Er dachte halt wirklich, ich hätte Low HP. Ja, hatte ich aber nicht. <lacht> BAM! <lacht> Geil, Digga! Woo. Ja, boah! Okay, die behalte ich als Leben. Für später. BOOM! Sag nicht, der läuft immer noch so. ICH hab's STANDEN! Du tust mir weh! Hör auf damit! Okay, dann mache ich das so. so, wenn du so willst! Aha! Du wurdest jetzt nochmal besiegt und richtig auf die Kacke gefahren! Wir haben unseren ersten Stern! You will not be missed. Bam <lacht> Aha! <lacht> <lacht> Wir lassen uns jetzt sterben. <lacht> Mario will ja sterben. <lacht> <lacht> <lacht> Ich glaub, er will halt nicht, nicht mehr Du hast es einmal gewollt. Und weißt nicht. wenn er nicht stimmt, Ich kann ja auch manchmal gar nichts. Das war Reflex von meinem Körper. Bruder, mega sad. Warum, Warum ist alles so. Oha. Verstorbene Pilze. Kaputte Pipes. Geister... Äh, ...Zer Das ist Sinn. Und die ist einfach aufzugeben. Bruder, Bruder, ja, ich hab' ja, mein... Bruder, ja, ich hab' ja, mein... Mal gucken, was das mit mir gibt. Gibt's Geld? Let's go! Du hast mein Wort, Digga! Okay, ich würde sagen, wir testen die Multiplayer-Version. Das ist die Multiplayer-Version mit Mr. Luigi. Man kann ihn schlagen. Er kann mich schlagen. Aber allerdings wird er nicht angegriffen. Das heißt, wenn jetzt in der Nähe irgendein so ein blöder Gumba oder irgendetwas hier wäre, würde er keinen Schaden bekommen. Also, jetzt ernsthaft, er würde halt keinen Schaden bekommen. Ich kann. Wenn er neu wäre, der Luigi. Wenn ich einfach mit irgendeinem random Typ sprechen würde und wenn ich oder wenn ich einfach meinen Typ sagen würde, ja, ich ja, ich sag's dir nicht, dann würde ich einfach die ganze Zeit so machen. Oder ich kann ihn halt so hart nerven. Der würde halt einfach nur Rage kriegen. Naja, kommen wir zum ersten und letzten Glitch. <lacht> ne, der Glitch ist hier, hinten. Also das ist kein Glitch, sondern ein Glitch im Level. Das gibt es halt nur in der, auf der linken Seite. Auf der rechten Seite gibt es nicht so eine Pipe. Da gehen wir mal rein. Und dann sieht man, oh, geil, ich will da hin. Aber da fragt man sich, wie? alles aus, aber es geht nicht! Hier kommt ihr beim Experten. Erstens, ihr müsst springen, wenn ihr bei der Kante seid. Aber es funktioniert nicht. Also, ihr müsst springen, wenn ihr bei der Kante seid. Und den Triple Jump perfektioniert. Und dann am Ende richtig macht. So ungefähr so. Da musste man anfangs Triple Jump Dann das mal, ich demonstriere euch Da muss man direkt kicken Und dann ist Und wie schon gesagt BLG Das ist einer der Glitch-Formaten Und das ist ein Backwards Long Jump Auf deutsch übersetzt Rückwärts langer Sprung die macht man so Nicht so, sondern so Warte. so und dann geht man hier dran und bam man ist hier dran und dann denkt man sich wie kommt man hier wieder raus tja das soll die sache auch hier sein man macht es einfach ganz normal und man sucht sich einfach mal so aha ich will dahin und dann macht schon zu Bild, mein Dude, oh Mann. Hey, du da. Aua, Aua! Es geht ja bei jedem todhaus halt bei jedem Tothaus und, und dadurch kommt man einfach so schnell an einen Ort hin. Naja, ich wollte euch mal zeigen, wie das Spiel aussieht. Und habe ich auch gerade euch, euch gezeigt. Und also. Wir werden irgendwann, wenn wir mit unser erstes Projekt fertig sind, wenn wir damit weitermachen. Also. Ich wünsche euch einen guten Glitch ins Toddorf.